In diesem Video zeige ich Ihnen die beiden wichtigsten Neuerungen in Audacity 3.0.2. Als erste und sicher auch wichtigste Neuerung ist das neue Projektformat AUB3. Dieses Format bündelt alle zum Projekt gehörenden Dateien in einer einzigen Projektdatei. Wenn ich dieses Projekt einmal auf meinem Desktop speichere und nun Audacity schließe, liegt auf dem Desktop nur noch eine Projektdatei, in der alle dazugehörenden Dateien enthalten sind. In den vorherigen Versionen von Audacity gab es zu der Projektdatei AUB immer noch einen Unterordner, in dem noch zum Beispiel zum Projekt gehörende Dateien gespeichert wurden. Dies liegt nun in einer einzigen Projektdatei wie in einer Art ZIP-Datei vor. Eine weitere Neuerung in Audacity gibt es in den Effekten. Mit dem Noise-Gate-Effekt kann man zum Beispiel bei Sprachaufnahmen in den Sprechpausen Stille erzeugen. Zuerst markiert man die Spur oder den Bereich, auf dem man den Effekt anwenden möchte. Dann geht man auf den Effekt Noise-Gate. Und ähnlich wie bei dem Effekt Rauschverminderung wählt man in dem Fenster unter Funktion wählen Rauschpegel analysieren aus. Daraufhin ermittelt Audacity einen Schwellwert. Beim wiederholten Aufrufen, dann wieder unter Funktionen wählen, dieses Mal Gate auswählen. Den empfohlenen Schwellwert eingeben und mit OK bestätigen. Dann werden alle Geräusche, die unterhalb dieses Schwellwertes liegen, unterdrückt also jedes Geräusch, was leiser als der angegebene db-Wert ist. Wer sich alle weiteren Neuerungen in der Audacity ansehen möchte, der kann sich über das Menü Hilfe, Handbuch und dann New Features alle Neuerungen anzeigen lassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem neuen Update 3.0.2.